Hey hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich mit dir über das beste Anwerbungsinstrument im Network Marketing sprechen. Vielleicht hast du eine Idee, was es sein könnte. Wenn nicht, werde ich es dir jetzt verraten ähm, in diesem Video. Und zwar das beste Anwerbungsinstrument, welches du ja im Network Marketing einsetzen kannst, ist deine eigene Geschichte. Warum ist es so? Ähm, Geschichten wecken Emotionen. Ja? Ich schreibe das mal gerade hier mit. Emotionen. Und ähm, Emotionen haben einfach den Vorteil, dass sie Menschen ähm, anregen zu handeln. ja. S ähm, Menschen ähm, ja, bzw. Geschichten sind in der Lage, Menschen zu ja, bewegen ähm, und ja und sie lassen sie auch so ein Stück weit ja an, an deinem Leben halt äh, teilhaben ja und der Vorteil ist halt hier dass wenn du ähm, wenn du mit deiner eigenen Geschichte arbeitest ja dann werden diese Geschichten halt Wirkungen erzielen ja mit denen du ähm, ja auf ich sag mal auf einer analytischen Herangehensweise eigentlich nicht ähm, ja, nicht nicht mithalten kannst ja du kannst ein ein, ein Produkt zum Beispiel erklären ja du kannst das sehr sachlich rangehen wenn du aber ähm, erzählst was das Produkt in deinem Leben verbessert hat ja dann wirst du ähm, dann wirst du ganz andere Ergebnisse erzielen weil die Menschen sich ganz anders mit dir und mit der mit der Geschichte ähm, identifizieren können und das ist eben eine unheimliche eine unheimliche Macht die dieses Anwerbungsinstrument ähm, ja, eben hat. Und wenn du jeden Tag rausgehst, ja, und dein, deine Geschichte fünf Menschen erzählst, ja, und ich bin mir sicher, du hast eine Geschichte, auch wenn die nicht, ähm, jetzt sensationell ist, weil ich weiß, die Menschen lieben immer, ähm, ja, vom Tellerwäscher zu Millionärgeschichten. Aber das muss gar nicht sein, sondern wenn du einfach, ja, den Menschen erzählst, warum du dich für das Unternehmen entschieden hast, in dem du tätig bist, warum du, ähm, ja, warum du die Branche Network Marketing als eine der besten Branchen der Welt, ähm, ähm, ja, ansiehst, welche Chancen ähm, sich für dich dadurch ergeben haben. Wenn du, wenn du ähm, erzählst, wie dein Leben äh, vor Network Marketing war, wie es jetzt ist und welche Pläne du hast, dann wirst du Menschen auf diesem Weg, ähm, oder dann wirst du Menschen mit dieser Geschichte, äh, ja, ähm, ein Stück weit auch mitnehmen, und ähm, sie können sich in deine Situation, sie können sich mit dir identifizieren und können für sich viel leichter entscheiden, ob sie ja in deinem Business dabei sind, ja, oder halt äh, eben nicht. Ähm Du kannst es einsetzen in der Anwerbung, im Verkauf, ja in der Einwandbehandlung. Anstatt mal auf einen Einwand, ich sag mal sachlich zu reagieren, vielleicht noch mal die, die Details des Produkts ähm, hervorzuheben, vielleicht einfach mal eine Geschichte erzählen, ja, mit der du ähm, ja die du vielleicht von einem Kunden hast. ja es muss ja nicht immer die eigene sein. ja und ich bin mir sicher, wenn du dir ja mal Zeit nimmst und mal so ja, durch dein Leben hindurch gehst, dann fallen dir viele, viele tolle ja Geschichten ein, die du in deinen Verkaufsgesprächen ähm, ja einsetzen kannst. So und deswegen notiert dir die. am besten legst du dir auch mal einen, einen Ordner an. Ja ich mache das ganze hier immer mit ähm, mit Google drive, mit Google Docs und immer wenn ich für mich, eine gute Geschichte habe, dann mache ich mir ein paar Stichpunkte da dazu. Ja, weil manchmal ist es ja so, man hat die nicht immer sofort präsent, sondern wenn man mal ein bisschen Zeit hat, dann fallen einem Geschichten aus der Kindheit ein, ja, aus, aus deinen Anfangszeiten im Vertrieb oder wie auch immer. Und dann ist es gut, wenn du da einfach mal kurz ja das Ganze notieren kannst und diese Geschichten kannst du dann in deine Verkaufsgespräche einstreuen. Und auch die Einwandbehandlung wird so viel, viel einfacher und angenehmer, weil du nicht mehr überlegen musst, wie reagiere ich jetzt ähm, auf den Einwand XYZ, sondern du hast eine passende Geschichte parat, ja, die du die du erzählen kannst oder ähm, die du ähm, ja, wo du einfach anhand einer Geschichte den Leuten einfach vermitteln kannst, Welche Vorteile deine Kunden oder deine, deine Geschäftspartner, ja dadurch haben ja und du wenn wenn du dann einfach anfängst und sagst wissen Sie so habe ich auch gedacht aber in meinem Leben hat dann Network Marketing wo ich es mir dann genauer angeschaut habe und die, die die richtigen Chancen dahinter erkennen konnte hat es so einen massiven Einfluss auf mein Leben gehabt und ähm, das hat da dazu geführt dass ich heute XYZ ja habe und ähm, daran würde ich Sie gern teilhaben lassen wann haben Sie denn Zeit dass wir uns da mal Konkret darüber unterhalten, ja. Und das ist eine ganz andere Art von Gespräch, wie wenn du sagst, naja, mit Network Marketing kannst du Geld verdienen, du kannst, äh, freie Zeit, du hast freie Zeiteinteilung, du bist dein eigener, eigener Boss. Ist ja nicht falsch, ja, ist ja auch alles richtig, aber, ähm, wir müssen da Emotionen reinpacken und wenn wir das in Form unserer eigenen Geschichte machen, ja dann haben wir da ja, einen großen Schritt in die richtige Richtung getan und wie gesagt deine eigene Geschichte, die musst du ja auch nicht auswendig lernen, sondern du kannst die immer jederzeit in jeder Situation ja aus, äh, ich sag mal aus dem Schieber ziehen und ähm, ja, kannst deine eigene Geschichte erzählen und wenn du das jeden Tag tust, ja anderen Menschen deine Geschichte erzählen, dann ähm, wirst du nicht drumherum kommen, früher oder später ja neue Geschäftspartner für dich und dein Unternehmen zu gewinnen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Anwerbungsinstrument, setz es fleißig ein und wenn das Ganze für dich hilfreich war, teils es mit deinem Netzwerk und wichtig, ähm, abonniere den Kanal. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Ja, in diesem Sinne maximalen Erfolg, alles Gute, dein Oliver Schirmer, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.